Wir schwingen schon ein, okay. merke ich. Das finde ich sehr gut. Nur wenn wir länger sprechen, haben wir keinen Content mehr für, fürs Band. Deshalb würde ich sagen. Wir laufen schon. Wir also, das können wir jetzt alles senden, sozusagen. Ja. Herzlich willkommen bei Ein Thema Zwei Farben, meinem Podcast hier aus dem Jakob-Kaiser-Haus in Berlin. Heute geht es um ein sehr sensibles Thema, wenn man es als Politiker selbst anspricht, nämlich um die Zukunft des Journalismus, die Frage der Meinungspluralität in unserem Land, der Meinungsfreiheit. Und ich habe eine der profiliertesten deutschen Journalistinnen eingeladen und ich freue mich, dass Elisabeth Nier dieser Einladung gefolgt ist. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Lindner. Frau Nier ist bekannt aus äh, Funk und Fernsehen und natürlich Print, da wo sie vor allen Dingen tätig gewesen ist. Sie hat äh, VWL, also Volkswirtschaftslehre, Wirtschaft studiert äh, in Köln, in London und in äh, Washington. Sie war an der äh, Kölner Schule für Wirtschaftsjournalisten, hat dann gearbeitet für den Spiegel. Ich glaube, da haben wir uns dann auch äh, das erste Mal beruflich kennengelernt und ähm, sie hat äh, bei der Zeit gearbeitet, lange und zuletzt bei der Wirtschaftswoche. Und heute ist sie nicht mehr im Journalismus tätig, sondern ist Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Mhm. Ähm, ist es eigentlich ungewöhnlich, fällt mir gerade auf, wo ich Ihre Biografie ähm, genannt habe, ist es eigentlich ungewöhnlich, mit einem Wirtschaftsstudium in den Journalismus zu gehen? Also ich war ja an einer Schule in Köln, die speziell Journalisten für die Bereiche Wirtschaft und Politik äh, ausgebildet hat und die Schule war über viele Jahre weg da eigentlich auch sehr erfolgreich. Also es sind äh, Absolventen der Kölner Schule wirklich in allen großen Medien vertreten und haben wichtige Jobs, äh, eigentlich querbeet. Insofern gibt es da schon einen direkten Weg und ich habe das immer als Riesenvorteil empfunden. Ich glaube, selbst wenn man Politikberichterstattung machen will und nicht in erster Linie klassische Wirtschaftsgeschichten schreiben will, ist das eine sehr gute Ausbildung, ein sehr guter Hintergrund. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass Politiker eigentlich am liebsten mit Journalisten reden, die inhaltlich interessiert sind ähm, und nicht in erster Linie sie darüber befragen wollen, gegen welchen innerparteilichen Gegner sie gerade irgendwelche Pläne haben oder wie man die nächste Wahl gewinnt. Insofern hat sich das selbst dann, wenn ich eigentlich in anderer Mission unterwegs war, ähm, als, als glücklich erwiesen, dass ich diesen Background hatte. Da muss ich fast lachen, weil äh, ja genau, äh, man würde gerne fachlich befragt werden zu wirtschaftspolitischen oder finanzpolitischen Initiativen, aber leider ist es in der Tat meistens nur, was halten Sie von dem Bewerber für den CDU-Vorsitz oder ähm, wie war das nochmal mit Jamaika oder äh, wann treten Sie zurück? Also die, die äh, fachlich-sachlichen Fragen gehen ein bisschen in den Hintergrund und da speist sich auch meine, meine spontane Einstiegsfrage heraus, äh, ohne dass ich jetzt irgendeine Statistik vor Augen hätte, aber mein Eindruck ist, dass Ökonomen, Juristen, ähm, vielleicht auch Ingenieure, Techniker äh, eher weniger den Weg in den Journalismus, mindestens heute finden und es mehr Politologen sind, wie ich, nichts gegen Politikwissenschaft, Soziologen, Germanisten, Medienwissenschaftler. Ähm, das könnte sein. Es wäre schade, wenn es so wäre. Ich glaube, insgesamt stimmt auf jeden Fall, dass es ja weniger klassische Wirtschaftsberichterstattung gibt. Also als ich angefangen habe, ähm, sorry, wenn das so ein bisschen grannyhaft jetzt klingt, war <lacht> ähm, es ist halt wirklich äh, über 20 Jahre her und ich bin heute ja auch quasi als Ex-Journalistin hier, aber als jemand, auch, der sich diesem Berufsstand immer noch sehr, sehr verbunden fühlt und eigentlich auch gerne drüber spricht, weil ich vielleicht auch ein paar Sachen sagen kann, die ich eher nicht so ausgesprochen hätte, als ich selber noch im, im Journalistenberuf voll äh, tätig war. Ähm, aber also was halt auffällt, ist, dass früher ist äh, eine ganz selbstverständliche Verpflichtung gab, zum Beispiel über große und mittelgroße Unternehmen zu berichten. Also was hatte eine Zeitung für die FAZ äh, für ein großes Team im Wirtschaftsressort, dass sich wirklich äh, das zu den Presse äh, Bilanzpressekonferenzen von Maschinenbauern oder so hingegangen ist. Und jetzt sieht man, dass zum Beispiel so eine äh, große, auch in vielerlei Hinsicht tolle und ernstzunehmende Redaktion, wie die von Zeit online sagt. Wirtschaftsthemen oder Unternehmensthemen finden bei uns eigentlich als ähm, ja so Arbeitsweltthemen oder als Verbraucherthemen statt, aber nicht mehr, dass wir irgendwie die Bilanz-PK-Pressekonferenz irgendwie wichtig finden. Das hat zur Folge, dass auch ein bestimmtes Bild von Wirtschaft entsteht, was ich problematisch finde. Man redet über Unternehmen wie äh, Siemens, Deutsche Bank, VW, wenn es Skandale da gibt. Und das ist eigentlich schade, weil das einfach ein unheimlich großer Bereich ja auch im Alltagsleben von Menschen ist. Wir haben bei der Wirtschaftswoche deswegen einen Podcast zum Thema Führung gemacht, weil Menschen sich erwiesenermaßen mit kaum einem anderen Lebewesen so viel beschäftigen wie mit ihrem Vorgesetzten. Dazu gibt es Statistiken. Und dieser, ja, das ist ein wichtiger gesellschaftlicher Bereich, was im Betrieb passiert. Und deswegen sollte das auch in der Berichterstattung seinen Niederschlag finden. Das kann ich übrigens für die Politik unterstreichen. Auch da hat sich die Berichterstattung verändert. Ich erinnere noch, wie auch ich als, als Schüler, und dann auch zu Beginn meiner politischen Arbeit auch als Abgeordneter, die Parlamentsberichterstattung verfolgt habe. Und wenn es große Debatten gab, also die Elefantenrunde, Kanzleretat beim Haushalt, dann haben, haben die Zeitungen eine ganze Seite hingelegt. Und es wurde über jede Rede auch der Opposition berichtet, teilweise wunderbar geschrieben, so mit indirekter Rede, schon mit kleinen Einordnungen. So Szenen am Rande. Ihr Kollege Günther Banners von der FAZ war bekannt für so eine, für eine, so eine spezielle grammatikalische Konstruktion, die ging dann ungefähr so. Der Bundeskanzler hatte zum SPD-Oppositionsführer zugehen. Äh, beide wurden in der letzten Reihe gesehen wie, also jetzt nicht unbedingt so die, die cremigste Form, wie man es so ja, genau. ist das bei uns, ja, ja. Ne, Wie man das schreiben kann. Aber trotzdem, war, ich habe es als eigene Kunstform empfunden. Und in den kleinen Szenen war dann unglaublich viel kodiert. Das waren fast so literarische Miniaturen. Viele Grüße an Herrn Banners, wenn er uns, wenn er uns <lacht> zuhört. gab aber auch andere, die so geschrieben haben. Das gibt es heute nicht mehr, sondern es ist Berichterstattung über Personen, über Querelen über Streit und vielleicht mal ein Tabubruch, der über die Wahrnehmungsschwelle kommt. Aber die Substanz der Berichterstattung, die da drin war, also wo politische Konzepte auch nebeneinander gestellt worden sind, es ist ein wenig verloren gegangen über die von mir so empfundene starke Personalisierung von, von Politik. Ja, da, dafür gibt es natürlich auch Gründe. Zum Teil ist die Politik auch selber dran schuld. Also ich erinnere mich ähm, noch daran, wie ich so als äh, junge Journalistin beim Spiegel im Wahlkampf so die verschiedenen Wahlprogramme nebeneinander gelegt habe und wir haben dann so Schnittmengen aufwendig gebildet für verschiedene Koalitionen und was dann passieren würde, wer, wenn, mit wem regieren würde, was dann weiß nicht, in der Verkehrspolitik mhm. passiert. Und dann kam der Wahlkampf, nachdem Franz Müntefering, damals glaube ich Generalsekretär der SPD, gesagt hat, aber ist doch klar, dass wir das nicht eins zu eins nehmen können, dass wir gesagt haben, wir erhöhen die Mehrwertsteuer nicht und danach war es eigentlich vorbei. Er hat Wortlaut gesagt, die Leute messen uns an unserem Wahlprogramm, an dem, was wir vor der Wahl gesagt haben, das ist nicht fair. Ja, und ich meine, man muss, äh, klar, ich, ich ähm, habe jetzt ein Beispiel genommen, aber es gab ja. natürlich viele Erfahrungen in dieser Richtung. Ähm, die ganzen rot-grünen Agenda-Jahre haben auch dazu beigetragen, dass eben auch viele Leute... Ankündigungen aus der Politik nicht mehr so eins zu eins nehmen und dass man auch weiß, sehr viel hängt von Situationen und von Personen ab und was so die Bundestagsdebatten angeht, so ein kleiner Trost ist natürlich, dass heutzutage viel mehr Leute über Phoenix oder über Social Media sich auch bestimmte Sachen angucken. Aber die Rolle von Journalisten ist ganz klar eine andere geworden. Da ist viel mehr Deutung, Interpretation dabei und vielleicht liegen wir beide bei dem Punkt so ein bisschen auseinander, mhm. was davon attraktiv und gut ist und was nicht. Mhm. Das ist ja schon die Startrampe für Ihre These jetzt. Naja, also ich, ich ähm, wundere mich immer so ein bisschen darüber. Also deswegen hat mich gefreut, dass Sie mich eingeladen haben, ähm, weil ich weiß, dass Sie sich äh, eigentlich gut mit Medien und Journalismus auskennen, äh, auch mit vielen Kollegen im Gespräch sind und das mit Interesse also verfolgen, was da so in der Medienwelt passiert. Und gleichzeitig habe ich auch von Ihnen immer wieder die Klage gehört oder die Beobachtung, so also die Berliner Journalisten seien irgendwie so grüner, hin irgendwie auf, auf also, Von mir? Was? Nein. Naja, doch, oder? Ähm, hm. Und ähm, ich finde aus verschiedenen Gründen diese Beobachtung ganz merkwürdig. Also zum einen ist es ja so, dass die ganze Gesellschaft insgesamt sich viel weniger Parteien zugehörig fühlt mhm. und viel weniger diese ganze Lagerbildung stattfindet. Warum sollten ausgerechnet äh, Journalisten so parteinah sein? Ähm, ähm, wenn, wenn alle anderen sich äh, mal so, mal so verhalten und ja auch in ihrem ganzen, weiß nicht, ideologischen Aufstellung, in ihrem ganzen Konsumverhalten nicht mehr so klassisch Großgruppenzugehörig fühlen. Also ich glaube, das trifft so die Lebenswelt vieler Journalisten gar nicht, die mal Argumente aus diesem Bereich oder mal Argumente aus jedem Bereich plausibel finden. Und ich glaube, dann gibt es noch so eine andere Verwechslung, also nach meinem Geschmack, arbeitet ein guter Hauptstadtjournalist, so ähnlich wie ein Arzt. Das heißt, er widmet sich mit professioneller Hingabe dem jeweiligen Gegenüber zu und versucht, den möglichst gut zu verstehen und also seinen, seinen Job einfach möglichst gut zu machen, in dem, kein, in dem Fall kein Skalpell anzusetzen, sondern eher mit einem Kugelschreiber zu arbeiten oder mit einem Mikrofon. Ähm, und dadurch entsteht auch unter Umständen ein Vertrauensverhältnis oder eine bestimmte Art von professioneller Nähe, weil das ja zum mhm. Job dazugehört. Das ist aber nicht zu verwechseln mit der Meinung, die der Journalist persönlich hat. Und ich glaube, dieses Missverständnis gibt es auf allen Ebenen. Das Missverständnis gibt es bei der Politik, die auch den Medien gern unterstellen, dass irgendwie eine große Strategie oder Verschwörung hinter irgendwas mhm. steckt, irgendwie eine... Grundsätzlich zum Beispiel linke Haltung, obwohl sie sich selber immer dagegen wehren, wenn wir in der Politik mhm. andauernd Strategie unterstellen, wo ja auch mhm. viel zufällig passiert. Ich glaube, das gilt mhm. für beide Welten. Aber es ist eben auch so, dass wir einen Job machen und deswegen also bestimmten Akteuren äh, nah sind, das aber nicht zu verwechseln ist mit der eigenen persönlichen Grunddisposition. Ich, ich gebe aber auch zu, dass es auch Kollegen gibt, die das nicht auseinanderhalten. Ja. Also äh, ich bin der größte Anhänger äh, der Presse- und Medienfreiheit und ich habe mir selbst vor vielen Jahren schon verboten, irgendeine Form von Medienkritik, Medienschelte zu machen. Zum einen, weil ich die, die Vielfalt der Medienlandschaft und auch die Vielfalt der Redaktionen kenne und zum anderen als Überlebensstrategie. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Denn von Per Steinbrück ist ein Satz überliefert, ähm, Journalisten hätten ein Glaskin. Das heißt, die teilen aus, aber stecken nicht ein und ähm, ähm, jedenfalls ich habe mir das äh, genau durchgelesen, was der Per Steinbrück da gesagt hat, ich sage es mal so. Und ich würde gerne die, die Punkte, die Sie jetzt aufgerufen äh, haben, äh, vielleicht mit Ihnen mal so in der, in der Nähe besprechen. Der erste Punkt, den, den, äh, der mich interessiert, ist, wie Ihr Eindruck ist, ich habe das Gefühl, dass in, in, im deutschen Journalismus äh, die Grenzen zwischen der neutralen Berichterstattung auf der Basis von Fakten und die Einordnung und auch die Kommentierung nicht mehr so sauber genremäßig getrennt werden. Das fließt ineinander. Und ähm, falls Sie den Eindruck teilen, meine Erklärung dafür ist, es ist so viel online inzwischen, was bearbeitet wird, dass man besondere Reichweite Klicks erzielt, dann, wenn es verbunden ist, mit dem Spin. Also wenn es angespitzt ist, wenn, wenn also man sich daran reiben kann und an der nüchternen Darlegung von, von Fakten kann man sich wenig reiben. Beispiel vom heutigen Tag. Wir zeichnen auf am Tag vor der Wahl im Thüringer Landtag Höcke gegen Ramelow und unsere Fraktion dort hat erklärt, nicht ein zweites Mal in Verlegenheit kommen, nicht wieder in Fallen gehen. Wir wollen weder Ramelow noch Höcke. Dritter Wahlgang kann schwierig werden. Wir nehmen an der Wahl gar nicht teil. Daraus macht ein Online-Medium, FDP schwänzt Wahl. Schwänzt. Mhm. Das ist ja ein wertebezogener mhm. Begriff. Dabei geht es hier nur um die Möglichkeit zu zeigen, wir wollen weder noch und vor allen Dingen wollen wir nicht in den Verdacht geraten, dass am Ende, wenn der Höcke eine Stimme mehr hat, dass die von uns im Zweifel gekommen wäre, wie Gegner das unterstellen würden. Also meine erste These ist Meinung und Fakten. Die, die Unterscheidung ist nicht mehr so klar. Also das beobachte ich auch, wobei ich äh, Ihnen andererseits widersprechen würde, also man kann glaube ich schon sehr faktentreu sein und seinen Job sehr gut machen und handwerklich sauber und trotzdem zugespitzt ähm, formulieren, also eine mhm. steile These und äh, sorgfältige Recherche sind ja kein Widerspruch idealerweise, sondern mhm. eigentlich sollte es ja so laufen, dass man sich mhm. genau schlau macht und dann zuspitzt und verdichtet mhm. und äh, eine klare Zeile auch auf die Seite einzubringen und ich würde sagen, ähm, in den allermeisten Fällen läuft das auch so. Ähm, und dann wird eben auch eine starke Meinung auch in den, auch, mhm. auch online und auf Twitter und überhaupt Social Media mhm. honoriert. Ähm, und wenn jemand aus der Deckung geht, sich vorwagt und, mhm. was weiß ich, sagt, äh, lieber schlecht regieren als nicht regieren mhm. oder was auch immer, ja. Ähm, äh, eine starke These äh, funktioniert, äh, glaube ich, nicht nur, wenn sie jetzt äh, mit Emotionen und Meinung so behaftet mhm. ist. Sowohl bei Politikern als auch bei Journalisten. Was ich aber auch schwierig finde, ist diese Vermengung von Journalisten, die oft sagen, das hier ist mein privater Account und dann auf Twitter mhm. sich äh, parteipolitisch äußern oder persönliche Affinitäten irgendwie so äußern, äh, vortragen und sagen, den und den finden sie doof. Und dann die gleiche Person irgendwo auftritt und versucht, ähm, ja, neutral ist man ja nicht, aber sozusagen handwerklich sauber den journalistischen Job gut mhm. zu machen. Ähm, und neutral, das damit meine ich, man ist natürlich für Pressefreiheit zum, zum Beispiel. Also ein, ein Journalist ist auch ein, ein guter Hauptstadtjournalist, der versucht, unterschiedliche Lager zu verstehen, äh, steht ja für bestimmte mhm. Werte, demokratische Werte. so ähm, aber in der Tat, ich ärgere mich auch über Kollegen, die von anderen ganz toll gefunden werden. Ein letztes Beispiel war äh, Christian bangel von der ZEIT, ZEIT Online, ein ganz äh, angenehmer, kluger Kollege, ähm, der einen Beitrag über Friedrich Merz geschrieben hat. Das war für mich so ein Beispiel. Mir geht es eigentlich relativ oft so, dass ich im Moment so die Medienberichterstattung über bestimmte Politiker lese und denke, oh Mann, die sind doch in Wahrheit eigentlich ganz anders. Und das habe ich äh, bei Friedrich Merz auch sehr stark, den kenne ich ewig seit Bonner Zeiten und da erlebe ich äh, jetzt schon ziemlich häufig, dass Kollegen einfach in so einer Ferndiagnose mit so einem Weitschuss so also wirklich Breitseiten abfeuern, wie er angeblich ist, so zusammengemengt aus irgendwelchen Zitaten, aus irgendwelchen Wahlkampfreden. In seinem Fall war das so, warum Friedrich Merz den Osten nicht gewinnen wird. Und das war so ein bisschen tragisch, weil der Christian Wagner, glaube ich, sehr viel über den Osten weiß. Und ich hatte das Gefühl, wie schade, die Journalisten, die den Osten kennen, kennen Friedrich Merz nicht. Und umgekehrt wäre doch gut, wenn sich jemand, der so eine Analyse schreibt, dann auch die Mühe macht, hm. sich mit dem betroffenen Politiker ein bisschen näher zu beschäftigen und nicht nur so Klischees Oder ihn vielleicht überhaupt mal zu treffen. Ich lese oft Dinge über mich von Journalisten, die ich äh, in meinem Leben noch nie getroffen habe. <lacht> also das, die Ferndiagnose, sagen sie. Ja. ist auch interessant zu sehen, wie man so wirkt äh, gegenüber Leuten, die einen aus den Medien wahrnehmen und nicht persönlich. Trotzdem denke ich mir, ach, kurzer Anruf, ja, also äh, liebe Kollegen, die zuhören, äh, Sie haben jetzt gerade gehört, dass Sie Christian Lindner einfach anrufen können. Das wissen Sie. Schreiben ja auch viele Journalisten. SMS und E-Mails, die ich dann erhalte. Äh, ja, ja, das, das ist natürlich immer auch ein Zeit- und Kapazitätsproblem. Ja. Aber ich bin ehrlich gesagt da wirklich auch sehr, sehr Old School. Also ich gebe mhm. zu, ich habe natürlich auch Journalismus schon in der quasi mehr oder weniger prädigitalen Ära gemacht mhm. und bin vielleicht auch noch durch eine Zeit äh, geprägt, in der man sich nicht so viel Politikerreden auf YouTube mhm. angucken könnte. Und für mich ist es deswegen einfach die größte Selbstverständlichkeit, dass wenn ich äh, über Politiker geschrieben habe, dass ich versuche vor Ort zu sein, mitzufahren, zu gucken, wie der bei Termin wirkt. Ich habe allerdings auch am Ende oft bemerkt, dass das Politiker erstaunt hat, so wie oft ich dann überall aufkreuze. Ich weiß noch, dass ich über Sie, Herr Lindner, mal ein Porträt geschrieben habe und für mich war es das Natürlichste der Welt, ähm, dass ich da in Wermelskirchen unterwegs war, ihrem Heimatort und da alle möglichen Leute aus der FDP befragt habe und bei irgendeinem ihrer Förderer im Wohnzimmer saß und ähm, wenn Sie sich erinnern, irgendwie war Ihnen das dann doch ein bisschen unheimlich. So habe ich Sie jedenfalls damals erlebt. Es gab ja. dann irgendeine SMS, wo Sie gesagt haben, aha, da waren Sie also, das war jetzt ja. keine kein Hinweis so nach dem Motto, dass Sie es äh, befremdlich fänden, aber das ähm, ich gerne. Sie waren es nicht gewöhnt. Ja, und ich mache das gerne, um um äh, zu zeigen, dass die Meldekette funktioniert. Mhm. Mhm. Dass Sie eine <lacht> gute Verordnung in Ihrer Basis da haben. Genau. Ja, ja mhm. also ganz kurz nur über mich gesprochen, es geht ja hier nicht um mich. Ich persönlich mag so Porträts nicht so gerne. Erzählen Sie mal, warum. Hm, mhm. ähm, ich möchte einen Unterschied machen zwischen politisch, persönlich, privat. Und gelingt Ihnen das? Ja. Politisch sind Dinge meine Sachaussagen. Ähm, persönlich sind Dinge, wo ich auch einen Einblick gestatte in bestimmte Leidenschaften, die ich habe. Mhm. Privat ist tabu. Also es gibt auch Dinge, die, die kommen aus dem Privatleben und sind persönlich, aber sind nicht wirklich privat. Also so Schlüssellochmomente mag ich nicht. Und was ich nicht, nicht ähm, mag, ist, dass ähm, also kann man sich nie aussuchen. Man ist es ja per, selbst so dass die, die Person so Gegenstand der Berichterstattung wird. Weil ich würde immer gerne, was weiß ich, ein zweiseitiges Interview in einer Wochenzeitung machen und werde über meine politischen Inhalte befragt. Aber zwei Seiten die Dönekes aus meiner Schulzeit verbinden mit Berichten von Parteifreunden, mit denen ich vor 20 Jahren, da finde ich nicht so den Mehrwert drin, weil in der Regel der Charakter auch nur so halb abgebildet wird. Beispiel, es erscheint ein Porträt in einer Zeitung, die Ihnen bekannt ist, und da steht an einer Stelle drin, ich würde körperlichen Kontakt vermeiden. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nahezu jeden in der FDP äh, mit Umarmung begrüße. <lacht> mm. Und dann steht da drin, bei also der Lachnummer natürlich für, für alle Kollegen hier, da steht da drin, ja, ich würde den körperlichen Kontakt vermeiden. Klar, den Journalisten habe ich nicht mm. umarmt, mm. aber sonst alle Kollegen, Präsidium, also ich würde sagen 80 Prozent davon umarme. Ich vielleicht jetzt nicht die Respektsperson Hermann Otto Solms, unseren Ehrenvorsitzenden, mm. aber, aber sonst. Und das sind dann so ulkige Sachen, wo ich mir denke, Mensch, ein schönes Interview hätte in der Sache Aufklärung gebracht, mm. statt so ein Ding da. Mm. Klammer zu, weil es geht nicht um mich. Ich wollte noch eine andere These von Ihnen jetzt, die Sie genannt haben, aufgreifen, weil Sie hatten mich angesprochen und gesagt, ja, Herr Lindner, von Ihnen höre ich oft schon mal so Berliner Blase. Das dürfen Sie, das sage ich oft das ist aber nicht misszuverstehen, mit wie in den USA über Washington geschimpft wird, mhm. sondern ich verbinde damit folgende Beobachtung, dass hier in Berlin Politiker und Journalisten in denselben Stadtteilen wohnen, mit derselben Straßenbahn in die Redaktion oder ins Abgeordnetenbüro fahren oder mit dem Fahrrad in denselben Restaurants abends essen, in der Regel auch die gleiche Qualifikation, sprich was akademisches, vielleicht geisteswissenschaftliches studiert haben, in den gleichen Bio-Supermarkt gehen. Und das ist für mich Berliner Blase, weil bestimmte Formen, wie man das Leben führen kann, tauchen da gar nicht mehr auf. Ich nenne ein Beispiel. Ich führe ein Interview mit einer Kollegin von Ihnen und sage da so hm, bla bla bla bla bla. Ja, und es gibt ja auch Menschen, die brauchen den Diesel. Und dann sagt Ihre Kollegin in dem Interview als, als Rückfrage, wieso braucht denn jemand einen Diesel? Ja klar wenn du im Prenzlauer Berg wohnst mit dem öffentlichen Personennahverkehr, nachdem du die Scheillatte geholt hast, in die Redaktion kommst, brauchst du den Diesel nicht. Wohnst du auf der Schwäbischen Alb und kannst dir nur alle 15 Jahre ein Auto kaufen und musst du morgens 50 Kilometer zur Schule und in den Job fahren, brauchst du schon noch ein bisschen den Diesel. Naja, sie braucht ein Auto, ob es dann unbedingt ein Diesel sein muss. Vielleicht hatte sie auch einfach keine Ahnung von Autos und meinte das irgendwie ganz anders. Ja. Also ich verstehe, was sie meinen, aber ich glaube, ich, ich werde dann nicht so streng, weil ich glaube, diese Selbstkasteiung von Politikern und äh, Journalisten wird auch, die es ja immer wieder gibt, ne? Journalisten sagen das ja auch gerne problematisch, Prenzlauer Berg zu wohnen und so weiter. Und da immer, ich habe da äh, übrigens auch lange sich gewohnt, von, also insofern ist es nett. Ne? Ja, ja, und sich von Büffelmozzarella zu ernähren und so, diese ganzen Klischees <lacht> und Karamell, äh, Salz, Eis und solche Sachen und äh, ich finde das ja auch gelegentlich ganz <lacht> interessant, aber ich muss sagen, ich, ich, ich, ich also Journalisten und Politiker gehören nun schon zu den Berufsgruppen, die nach meinem Geschmack am meisten im Land unterwegs sind oder nach meinem, meinem Eindruck am meisten im Land unterwegs sind. Und ich würde das, wenn ich das sagen darf, als Abgeordneter auch immer ins Schaufenster stellen und klar machen. Und ich glaube, Sie persönlich hätten auch die Rückkehr in den Bundestag aus der Apo-Zeit nicht geschafft, wenn Sie nicht erstens die ganze Zeit on tour gewesen wären und zweitens das auch über Social Media intensiv kommuniziert hatten. Also kein Werbeblock, aber von der Hertie Stiftung wollen wir das auch so machen. Mhm. Ich bin ja jetzt mhm. Geschäftsführerin für den Bereich Demokratie stärken und wir werden ganz viel außerhalb von Berlin mhm. unterwegs sein. Mit dem ganzen Team, um deutlich zu machen, dass wir hier mhm. kein, also ich, ich finde die Formulierung kein Preaching to the Converted, also nicht mhm. die bereits katholischen noch weiter missionieren zu machen. Ich glaube, man braucht nicht in erster Linie Veranstaltungen in mhm. Berlin-Mitte, die sich mit Demokratie beschäftigen, nichts dagegen gegen Leute, die das machen, mhm. viel wertvolle Sachen dabei. Aber wir sind da eher in anderer Mission unterwegs. Insofern den Gedanken, dass es wichtig ist, rauszufahren, den teile ich ja. Und auch gerade, wenn man sich mit Demokratiethemen beschäftigt. Aber ich finde schon, dass Journalistiker, Journalisten und Politiker eine Berufsgruppe sind die, das in hohem Maße macht. Vielleicht sogar die Volksparteienvertreter, die abhängig sind, in ihrem Wahlkreis wiedergewählt mhm. zu werden, weil sie nur so ein Direktmandat erringen können. Noch ein bisschen mehr als jetzt bei FDP und Grünen, wo es nicht so viel Direktmandate gibt. Äh, und abgesehen davon, also ich mein, meine, meine Tochter ist in der Schule, wo auch eine Zeit lang die Sporthalle nicht genutzt werden konnte. Ähm, ähm, weil äh, Geflüchtete und äh, die, da, da da wohnten oder wir haben alle so viele, wir haben Verwandte, wir haben äh, Freunde, die woanders mhm. wohnen. Ähm, also ich finde, wir sollten uns da auch nicht ständig kleiner machen als wir sind. Also als interessierte, wache Menschen mhm. nehmen wir doch irgendwie das Leben außerhalb unserer Biosupermärkte wahr. <lacht> äh, ja, ähm, für Sie als Journalistin trifft das in jedem Fall zu. Ich bemühe mich äh, auch darum, die Frage es immer, ist man da repräsentativ? Ich meine, Sie sind als Reporterin, Aber es wird natürlich ausgenutzt. Sie sind wenn man als das Reporterin sagt. unterwegs mhm. gewesen. Und wenn ich, wenn ich heute schaue, ich bin öfter in Online-Redaktionen ja äh, auch zu Gast und beobachte das. Ähm, das ist ein anderer Beruf. Bitte nicht missverstehen, aber Sie waren eine Elite-Journalistin. Naja, Elitiz. aber es gibt aber auch, nee, ich wehre mich aber vor allem gegen diese doofen Klischees, die von Journalisten gibt. Ich sage Ihnen mal ein anderes Beispiel. Ich habe gerade getwittert, da gab es irgendeine Statistik, <lacht> wonach jeder Vierte in Deutschland demnächst Single ist. Also die Zahl der Leute, die eine ganze Wohnung mhm. für sich haben, groß oder klein, mhm. nimmt stark zu. Und ich hatte dann getwittert, Leute, das ist auch ein Grund für die Wohnungsnot, also rück zusammen, mhm. weil ich viel von so neuen Wohnformen halte, wo zum Beispiel mhm. äh, Rentner, die viel Wohnfläche haben, Studenten bei sich aufnehmen, da gibt es innovative Modelle, habe ich immer wieder darüber berichtet. Das ging in die Richtung, ich habe selbst auch oft so gewohnt, weil ich alleinerziehende Mutter bin und wir uns in, irgendwie immer arrangiert mhm. haben mit Freunden oder Studenten, die bei uns gewohnt haben und so weiter. Ähm, da kam aber sofort Reaktion, so nach dem Motto, Ihr Elite-Journalisten wisst ja gar nicht, worüber ihr redet, wie das ist, wenn äh, Leute zusammenrücken und so weiter. Also es wurde unterstellt und dann, als ich mich dazu geäußert habe, wurde gerade wurde nochmal gesagt, dann reden Sie doch das nächste Mal, wenn Sie im Presseclub mit sowieso sitzen, auch anders drüber. Also es gibt dann auch schon die falsche Annahme, erstens jeder, der irgendwie mal ins Fernsehen eingeladen wird, ist wohlhabend. Und jeder, der in Berlin Mitte Berichterstattung macht, ist privilegiert. Und hm. ganz so stimmt das auch nicht. Nein. Und da, finde ich, sollten wir dann irgendwie auch ab und zu mal wieder zurechtdrücken, wie die meisten Journalisten hier arbeiten. Und dass es verdammt viele in prekären Verhältnissen ja, genau gibt, darauf, die irgendwie geringe Einkommen so haben, die das aus Idealismus zu super niedrigen Löhnen trotzdem machen. Und dass es auch ein Berufsstand ist, der irgendwie Sympathie und Unterstützung verdient. Genau darauf wollte ich gerade ähm, zu sprechen kommen. Deshalb das Wort von Elitejournalismus. Bezogen auf Sie, also, also Spiegelhandel. Ich kenne das Dr Kompliment, daran, das daran liegt. Ja, aber <lacht> es ist ja auch ein bisschen Wahrheit dran, glaube ich, wenn man das vergleicht eben genau mit äh, äh, der Arbeitssituation, Lebenssituation von heutigen journalistischen Nachwuchs in den ersten Berufsjahren, vielleicht darüber hinaus. Die die die Erträge im Qualitätsjournalismus sind anders, die Gehälter anders gezahlt, befristete Beschäftigung, Teilzeit, feste Freie man die Leute, die die ähm, Rezensionen der Talkshow-Auftritte machen, sind überwiegend Freie, die es ein paar Stunden machen, kriegen ein paar Euro dafür, dass sie schnell Zeilen produzieren über Nacht und müssen das auch tun. Und mir schrieb neulich äh, jemand, ähm, bei Instagram so in die Inbox und ich habe da mit mit ähm, war eine sie kurz korrespondiert und sagte ja vielen Dank dass sie das mir so erklären ich bin ja Angehörige jetzt Zitat des Medienpräkariats, so schrieb sie und das war eine eine eine Journalistin da will ich will ich will ich hinaus da verändert sich natürlich auch dann die Arbeitsweise die Chefreporterin die im Land viel Zeit für eine Recherche hat einerseits andererseits der junge Nachwuchsjournalist, kein fester Job, kein Reisekostenbudget, der schnell online Texte zusammenbaut. Im Grunde ist das ja eine journalistische Zweiklassengesellschaft heute. Naja, also ich glaube, man darf die Zeiten von früher da auch nicht verklären. Also ich erinnere mich, dass ich mal, das klingt jetzt wieder ein bisschen wie Oma spricht vom Krieg, aber ich war zum Beispiel hm. mal, mit Gerhard Schröder auf einer China-Reise, das war damals, hat die FDP auch viel draus gemacht, als der Transrapid eingeweiht wurde, gab es viele Fragen, warum geht sowas in Shanghai und nicht in Deutschland, aber das ist ein anderes Thema. Aber immer noch aktuell, ähm, ja. Genau, aber ähm, damals haben wir in China zwei DPA-Journalisten vergessen. Die saßen nämlich am Rande einer großen Konferenz, auf der Gerhard Schröder aufgetreten ist. Das war eine Reise über Silvester. Man fuhr irgendwie, also endlos lange hin, war 48 Stunden in zwei Städten, in Peking und Shanghai und dann wieder zurück, weil die alle, unter anderem, weil die alle Silvester gerne in Deutschland feiern wollten. Und die Kollegen saßen da irgendwie am Rande dieser Veranstaltung und haben es nicht mehr rechtzeitig ins Flugzeug zurückgeschafft, weil die eben vor Ort da mühsam ihre Texte zu Ende schreiben mussten. Heutzutage würden die im Auto arbeiten. Heutzutage wäre das irgendwie alles leichter über WLAN absetzbar, als das damals mhm. der Fall war. Also ich will nur sagen, also so ein Journalistenpräkariat mit vielen gesundheitlichen Problemen, mit irgendwie der äh, Schnapsflasche, die irgendwie im Schreibtisch verwahrt wurde und vielen Leuten, die ein hartes Leben und keine hohe Lebenserwartung hatten ähm, mhm. und auch damals schon nicht gut behandelt mhm. worden sind, ähm, das gab es äh, früher auch und ähm, ich glaube, ähm, ich will jetzt niedrige Löhne nicht gut reden, aber ich glaube, es ist halt einfach auch ein wahnsinnig toller, erfüllender Beruf und es gibt eben viele, die irgendwie mit einem niedrigen Gehalt anfangen, aber dann tolle mhm. Sachen machen können. und wie viele Jobs gibt es schon, wo man dafür bezahlt wird, dass man seine Neugierde befriedigt und wo der Arbeitstag damit beginnt, dass man Zeitung liest. Also ich finde, es lohnt sich auch, da eine harte Anfangsstrecke durchzuhalten, um dann wirklich tolle Sachen machen zu können. Und ich würde wahnsinnig gern eigentlich noch was sagen zum Porträt schreiben und zu den Persönlichen. Ja, ich machen ich dann noch Sie mal das. Wir, ja, machen wir den Schlenker noch. Dann können Aber Sie die nächste Frage, ja ja. ja, ja. ich knüpfe <lacht> da gleich an, ich vergesse es nicht. Porträts. Ähm, ja. Das wollte ich einfach nur noch mal eben loswerden, weil ich, weil sie sagten, sie finden das Porträtschreiben so doof. Und ich glaube, der Trend Gegenstand von Porträts ja, zu sein. Ja, genau. Also hm. Man liest es gerne, aber man hat da keine Lust drauf selber. Portr hm. ich, ich glaube auch, ich kann auch gut verstehen, dass es irgendwie nervt, wenn dann so viele falsche Sachen da stehen und man sich missverstanden fühlt und so. Oft mehr andert, dass sich ja über die Jahre hinaus, wenn dann so und so viele Porträts geschrieben werden, dass es dann einfach so das Falsche nach und nach dann doch weggelassen wird. Aber ich gebe zu, also es, ich finde, es gibt ganz viel Schlechtes, was da gemacht wird. Also wenn ich überlege, wie lange Angela Merkel immer darauf reduziert worden ist oder daran gemessen worden ist, dass sie mal Physikerin war. Und das sollte irgendwie so ihre Biografie erklären. Das ist wahnsinnig irrelevant. Nikolaus Blume, ähm, Ex-Vize von, von BILD, früher auch mal beim Spiegel, hat dann irgendwann so mal ein Buch geschrieben über sie, wo er einfach zehn Fragen sich ausgedacht hat oder 20 und dann diese Fragen beantwortet hat. Worüber mhm. lacht die Kanzlerin eigentlich? Solche mhm. Sachen. Deswegen finde ich, man muss es immer wieder versuchen und anders machen und ich glaube, das ist, weil man heutzutage so viel von Politikern irgendwie online findet auf YouTube oder anderswo oder sich irgendwelche Sachen in der Mediathek anguckt oder so Auftritte, gibt es tatsächlich weniger Kollegen, die, die einfach versuchen dann mitzufahren und die Leute echt kennenzulernen. Deswegen verstehe ich so einen gewissen Frust, aber ich glaube, man muss damit leben. Also ich glaube, Personen sind einfach viel, viel, viel wichtiger als früher. Und ich glaube, die Leute haben auch ein viel stärkeres Gespür für, für Authentizität und Glaubwürdigkeit. Das ist auch so ein bisschen so ein Kollateralschaden der Demokratie. Also, früher wurden Politiker ganz anders auf den Sockel gestellt. Mhm. Und heute erwartet man so eine gewisse Nahbarkeit und so. Das ist ja aber auch ein guter Prozess. Und ich glaube, es, es geht nicht anders. Also, wir werden da nicht rauskommen. Nein, ich, mhm. ähm, ich habe gar keine Wahl. Ich kann nur sagen, wie ich es empfinde. Und, äh, und gleichzeitig ist es ja. in Deutschland auch toll, dass zum Beispiel es so einen Schonbereich für das Private trotzdem viel stärker mm. gibt als in England zum Beispiel. Also ja, den muss man allerdings auch sehr verteidigen, gelegentlich unter Zuhilfenahme auch äh, von äh, Rechtsbeistand. Ja. Also, mm. Aber wie auch immer. Ähm, äh, ich habe hab nichts gegen Porträts. Ich kooperiere dann meistens auch. Sprich, man trifft sich und, und erläutert was nur. Äh, in meinem mm. speziellen Fall, ich habe eben auch schon so viele... Erzählungen über mich sozusagen ähm, bezeugen und erdulden müssen. Dann war ich mal äh, der linke intellektuelle Philosoph der FDP. Hm. Also das hatte nichts mit der Realität <lacht> zu tun. Dann war ich äh, die One-Man-Show der FDP, äh, der alleine alles äh, machen muss in der APO ohne Aussicht auf Erfolg. So Dann war ich der Staatsfeind Nummer eins, weil ich Frau Merkel und den Grünen stellvertretend für die FDP sagen musste, also äh, wir haben aus der Vergangenheit gelernt, ohne irgendwas machen wir es nicht mhm. mehr. Dann ähm, bin ich momentan so eine Art Rechtspopulist. Mhm. Und das Interessante ist, die, die, die Positionen in der Sache bei mir haben sich in zehn Jahren, natürlich so wie die Zeit sich verändert, verändert, aber so meine eigene Sichtweise auf Liberalität, Liberalismus, meine Partei hat sich gar nicht so viel verändert. Ähm, wenn ich so alte Texte sehe, ich sehe da hinten im, im, im Schrank alte Bücher von mir, Freiheit gefühlt, gedacht, gelebt, ähm, aus dem Jahr 2008. Ja, ja ich erinnere mich. Mhm. Genau, deshalb sage ich es. Den Beitrag, den ich da geschrieben habe, mit ein bisschen Salz, cum grano salis, könnte ich heute noch machen. Aber ich habe eben dann so viele Erzählstränge erlebt, wo ich dachte, Mensch, das widerspricht sich doch. Ich bin ja ein völlig anderer Mensch geworden danach, dabei bin ich gar nicht, wie Sie wissen. Aber jetzt bitte zurück zu äh, nochmal dem mhm. anderen Punkt. Der ist nämlich für mich nicht noch interessant äh, zu erfahren, welche Meinung Sie da haben. Also Veränderung Journalismus, Sie sagten selbst, ja, niedriges Einkommen, man kann tolle Sachen machen. Also wenn es so ist, freue ich mich mein Gefühl ist oder die Wahrnehmung, sehr, sehr viel ist prekär. Sehr viel ist prekär, rär als früher, eben weil die Branche insgesamt unter Druck ist. Und man sieht, wie viel da freigesetzt wird. Und jetzt, jetzt meine These, Frage, wie auch immer. Der Journalist mit gesicherter Anstellung, gutem überdurchschnittlichem Einkommen, äh, unbefristet, Vollzeit- gute Altersversorgung aus dem Presseversorgungswerk. Der schreibt anders über auch dem, das politische Leben und die Inhalte als die oder der Junge, geisteswissenschaftliches Studium, Mitte 20, Großstadt, WG, weil man sich gar nicht mehr leisten kann, keine sichere Berufsperspektive, Sorge, wie geht es überhaupt wirtschaftlich weiter, wie ist das später mal im Alter, ähm, der nimmt Sachen ganz anders wahr. Der, der führt ein, also nochmal anders gesagt, der Journalist früher, der hatte, der, der schaute rüber zu den, den ehemaligen Mitschülern, die Lehrer geworden sind, verbeamtet und sagte, ja, auch ganz nett. Oder schaute rüber zum Ingenieur, auch ganz nett, Er meint es auch ganz nett. Heute, der junge Journalist, Journalistin schaut, hm, die Mitabiturientin wurde Ärztin, hm, gutes Einkommen, sicherer Job, unbefristet, schaut rüber, hm, der ist Ingenieur geworden, sehr hohes Einkommen, ganz sicher, und ich, kleines Einkommen, befristet und so weiter. Also, macht das nicht auch was mit der, mit der Wirklichkeitswahrnehmung dann, wenn man, wenn man so eine, eine Lebenssituation vorfindet? Weiß ich nicht, weil der junge Journalist äh, und ich habe ja viel mit jungen Journalisten immer zu tun gehabt, also nicht nur, weil, weil wir Praktikanten hatten, egal wo ich gearbeitet habe und ich auch mit denen sehr gerne zusammen was gemacht habe, sondern zum Beispiel auch, weil ich jedes Jahr mit Studenten von meiner früheren Journalistenschule hier so zwei Tage in Berlin veranstaltet habe, wo wir gemeinsam Gespräche mit Politikern oder auch Sprechern oder Lobbyisten oder so gesucht haben, wo die also so dieses politische Berlin so ein bisschen besser kennenlernen sollten. Also diese jungen Kollegen, die ich dann immer wieder in allen möglichen Redaktionen und Situationen angetroffen habe, ich weiß gar nicht, ob die sich so unterlegen materiell fühlen im Vergleich zu jungen Ärzten, also wenn ich mir angucke, wie die Situation von Krankenhausärzten in der Charité oder so ist, mit den ganzen Nachtschichten, die die schieben müssen, mit der permanenten Überforderung oder Lehrern, die sagen, also hier in Klassen mit 32 Schülern können wir nicht den Unterricht machen, den wir uns vorgestellt haben und wir brauchen digitale ja. Schulen und ich bin aber hier der Einzige im Lehrkörper, der weiß, wie ich ein iPad sinnvoll im Unterricht einsetze. Ich weiß gar nicht, ob das nicht in anderen Akademikerberufen ähnlich blöd ist, wie im Journalismus. Sie nennen die Beispiele in Ihren Reden doch auch gelegentlich. Ja, sicher gibt es ähm, da auch äh Gerade Arzt in Ausbildung, gerade auch in Schulen hier in Berlin, Schwierigkeiten. Vielleicht müsste ich dann eher noch tatsächlich über den Ingenieur sprechen oder über den BWLer. Also für mich ist das... Also so eine offene Frage, über die ich oft nachdenke. Also ich habe, wenn, wenn ich es so zusammenfasse, ich habe wirklich eine andere Wahrnehmung. Ich habe, als ich äh, in der Ausbildung war, bei so Zeitungen wie dem Schwäbischen Tagblatt oder äh, der Südwestpresse oder so, habe ich ähm, ähm, Praktika gemacht, war mal in Freiburg in der Lokalredaktion und so. Und obwohl ich eigentlich aus Schleswig-Holstein komme und ähm, da gab es endlos lange Phasen, wo Leute hm. für ein ganz geringes Zeilengeld Praktika gemacht haben und sich dann in Dutzenden darum bewarben, ein oder zwei Volontärstellen zu kriegen. Und nach dem Volontariat war nicht sicher, ob man eine Festanstellung kriegt. Also mhm. dieses Selbstausbeuterische, dass Leute zum Journalismus hintreibt, weil es eben ein besonderer mhm. Beruf ist, das kenne ich eigentlich. Es gab dann mal eine Ausnahmezeit, als die Financial Times Deutschland gegründet wurde. Vielleicht, ich glaube, das trifft zeitlich so mit ihren mhm. ersten Berufsjahren als mhm. äh, Politiker zu tun oder Vollzeitpolitiker. Mhm. Vielleicht hat ihre Wahrnehmung des Journalismus diese Zeit geprägt, weil das so eine Ausnahmesituation war, wo es viele gut bezahlte Journalisten gab, die so im Zuge der New Economy äh, auch viele neue, Optionen Klar, in ihrem Bereich die, bekamen. Wobei die FTD wirklich eine Besonderheit war, die hat die absolut kapitalistischste Marke, Financial Times Deutschland, wird kombiniert mit einer linken Politikredaktion. Ja, ja das waren <lacht> Taz-Leute, glaube ich. Ne? Das war, war wirklich ein spannendes Experiment. Ja, mhm. das war ein interessantes Biotop, aber ich wollte nur einfach sagen, mhm. da ich einen noch längeren äh, Berufsweg habe, bin ich, glaube ich, einfach, da mhm. habe ich eine andere Wahrnehmung. Ich betrachte mhm. das ja als Ausnahme, aber was ich auch kenne, ist, ich hatte gerade ein Gespräch mit dem Vater meiner Tochter, der einen einen Führungsjob beim Stern in Hamburg hat. Und äh, als ich mit dem sprach, dachte ich auch nochmal, ja, also große Flaggschiffe des deutschen Journalismus, die seit vielen Jahren mit Auflagen schon zu kämpfen haben, obwohl sie äh, das Gefühl haben, wir strengen uns wahnsinnig an und machen einen guten Job und überlegen uns jede Woche aufs Neue und haben eigentlich nicht das Gefühl, dass wir handwerklich als Journalisten... Ähm, was verkehrt machen. Und das, das erlebe ich in vielen Redaktionen. Mhm. Und ich muss sagen, das habe ich auch unterschätzt, als ich jetzt gewechselt bin in einen neuen Job zu einer Stiftung. Ähm, ich bin selber nicht gegangen, weil es dem Journalismus so schlecht geht und ich die Schnauze voll hatte davon oder dachte, ich, ja. ich habe keine Perspektive und wer weiß, ob ich noch in zehn Jahren da ein Gehalt verdienen kann. Gar nicht. Bin da auch optimistisch, dass man mit äh, Qualitätsjournalismus weiter gut leben kann. Ähm, aber äh, ich merke, dass es ähm, doch... Was anderes ist, nicht in so einem Umfeld zu sein, wo, wo alle so auf Krise und hm. äh, Zukunftsangst geeicht sind. Und das hm. gibt es natürlich in der Branche sehr hm. viel. Und das prägt bestimmt auch die Berichterstattung. Das könnte, könnte auch noch ein Erkläransatz sein. Also ich versuche ja... Immer, weil ich glaube nicht an so Verschwörungstheorien wie, Sehr gut. wie manche. Das, mhm. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendwo eine Stelle gibt, wo quasi so Befehle ausgegeben werden. So, wir Medien machen jetzt dies und das. Und Oder jenen fertig nicht, sogar. Der gar muss nicht. fertig sein. Und so. Ich glaube nicht, dass so Dafür nicht sind die meisten Journalisten charakterlich ungeeignet, solche ja. Befehle entgegenzunehmen. Ähm, Jedenfalls das wäre besonders, meisten, das wär besonders äh, tröstlich. Ähm, <lacht> aber ich glaube eben nicht an so ein... So ein also Kampagnen die zentral gesteuert werden, sondern eher an Strukturen, an systemische Dinge die Einfluss nehmen und es gibt ähm, natürlich gruppendynamisches Gequatsche, also um ja. das mal zu berichten. Hm. Es gibt die Situation, dass auf dem Parteitag jemand hat eine Rede gehalten, sagen wir mal, beim CDU Parteitag gegen um Vorsitz, dann ist Mittagspause, die Kollegen müssen alle ihre Texte absetzen, man geht rum, will mit so ein paar wichtigen Leuten sprechen, redet auch mit ein paar anderen Kollegen und dann sagt der eine, naja, also das war ja irgendwie nichts und dann sagen noch zwei andere, also ich weiß nicht und so und der Vierte lässt sich dann davon verunsichern, was zwei andere Kollegen gesagt haben. Also es gibt mhm. schon solche, solche Prozesse. Ich glaube, in Parteien ist das nicht so anders. Im Leben ist das, das schon, so. Aber mhm. es ist selten so eine konzertierte Geschichte, dass jemand sich vornimmt, so jetzt schreiben wir diese Partei hoch oder runter. Ja. Und das wird ja immer wieder mal unterstellt. Nein, das glaube ich nicht. Ich hatte zwar mal ein interessantes Gespräch bei einer in Süddeutschland erscheinenden Zeitung, wo der Chefredakteur mir sagte, Herr Lindner, Unsere Redaktion wollte schwarz-grün und das haben Sie mit Ihrem Nein zu Jamaika verhindert. Im Redaktionsgespräch bei einer in Süddeutschland erscheinenden Zeitung sagte der das und da dachte ich, das ist interessant, weil erstens, diese Redaktion hat eine Meinung, auf die sie hinarbeitet und zweitens, unter Jamaika wurde schwarz-grün verstanden. Hm. <lacht> Welche Rolle ähm, hat Sie? Bizarre, ja, hm? das ist das war Da muss ich jetzt drüber nachdenken. Das war ein bisschen, bisschen bizarr. Ich will aber nicht in die Details einsteigen, also da begegnete mir sowas, da war eine Meinung da, aber ansonsten glaube ich nicht dran. Nur, worauf will ich hinaus? Also ich stelle mir immer so die Frage systemisch, die Situation des, der einzelnen Journalisten, des einzelnen Journalisten, Milieufrage Berlin-Mitte, was, und jetzt kommt meine Beobachtung, was führt dazu, dass, wenn es keine zentrale Steuerung gibt, es doch eine, zumindest von mir so empfundene, eingeschränkte Meinungspluralität gibt. Also ich glaube an freien Journalismus, aber trotzdem ist die Pluralität der Meinungen relativ eng. Also ähm, es gibt eher so einen, einen ähm, ähm, Überschuss auf der eher politisch linken, staatsinterventionalistischen Seite. Mhm. Also äh, man bekommt viele Leitartikel für den Mietendeckel und warum Enteignungen sinnvoll sind. Und, und so weiter und so fort und für Umverteilung und so weiter ganz wenige, die sagen Freunde, also auch in der Klimapolitik jetzt aber bitte mal äh, rational oder Mensch, also wir wollen nicht marktgläubig sein aber ein gewisses Marktvertrauen wäre ja schon nicht schlecht jedenfalls kann es nicht alles der Staat machen das hört man seltener, diese zweite Komponente und da stelle ich mir eben die Frage also wenn Sie das so teilen sollten wo kommt das her? Ähm ja, gute Frage. Also in der Tendenz empfinde ich es auch so. Ich glaube aber, dass die Medien da eher Spiegel der Gesellschaft sind. Mhm. Also ähm, wir hätten ja 2013 im Bundestag rein rechnerisch auch eine rot-rot-grüne Mehrheit mhm. gehabt. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Parteien, die besonders massiv für Marktwirtschaft ähm, eintreten, äh, kurz vor der Regierungsübernahme mit absoluter Mehrheit wären. Ähm, sondern ich glaube, das ist so, dass nach so vielen Zeiten des Wohlstands, vielen, äh, und Wachstum und wenig Probleme mit Arbeitslosigkeit, äh, das Bewusstsein ähm, dafür, dass man, ähm, ja, also Unternehmen da, darin unterstützen sollte, ähm, zu gedeihen, Menschen zu beschäftigen, Gewinne zu machen, ähm, ja, zu gering ausgeprägt ist. Also das. Aber dann Leute müsste doch gerade die journalistische Mission sein, zu sagen, äh, jetzt habe ich die Gegenmeinung, weil ich habe Journalismus immer so verstanden, dass man kritisch mit der Gegenwart umgeht, kritisch auch mit machtvollen Gedanken oder mhm. auch Machtstrukturen. Und gegenwärtig könnte man sagen, gibt es eine gewisse machtvolle Struktur, der Staat wird es richten und Wachstum, so wozu brauchen wir das? Und eigentlich wäre heute doch dann sozusagen die journalistische Subversionsübung, dazu sagen, Mensch, da habe ich eine Gegenposition. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist im Moment eine publizistisch reizvolle und sinnvolle äh, Rolle ähm, für, für, für die Marktwirtschaft zu streiten. Und ich glaube, hm. Das brauchen wir und das kommt zu kurz, äh, genauso wie also bei anderen Themen. Es gibt mehr äh, Leute, die das zu ihrem Thema machen, um sich für Diversität oder Pluralismus einzusetzen, was ich auch äh, legitim und wichtig finde. Also das auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass bei dem, was Sie sagen, schon so ein, nach meinem Geschmack Missverständnis von Journalismus vorliegt, weil natürlich Journalisten Anwälte ihrer Leser sind und erstmal versuchen stellvertretend für ihre Leser die Fragen zu stellen, die ihre Kunden, Abonnenten, Gebührenzahler umtreiben. Also ich würde jetzt weniger einen Kommentar schreiben in die Richtung, ich kommentiere so weil ich denke, dass das für Deutschland wichtig ist oder dass das morgen mhm. passieren muss, sondern ich versuche zu antizipieren, ähm, wie man die Meinungsbildung meiner Leser vorantreiben kann. Das heißt nicht, dass ich in vorausschauend immer alles äh, richtig finde, was möglicherweise irgendjemand im Publikum gut finde, aber letztlich schreibt man für, für eine Zielgruppe. Letztlich ist man, wenn man jetzt nicht beim öffentlich-rechtlichen mhm. Bereich arbeitet, äh, ist man Teil. Äh, steht, möchte man ein gutes Produkt herstellen, das mhm. verkauft werden muss. Das ähm, hat Vor- und Nachteile, ich fand das auch immer sehr reizvoll, also ich finde Journalismus ist eigentlich so ähnlich wie wie Architektur, das ist so eine schöne Mischung, dass es ähm, einerseits einen sehr kreativen, freien, auch damit auch sehr persönlichen Bereich hat, welche Formulierung findet man, wie macht man das Design für ein Haus, aber gleichzeitig hat es irgendwie auch was sehr Handwerkliches, man muss da sein Handwerk lernen und man muss ein Produkt äh, am Ende herstellen, das sich am Markt bewährt und das muss man halt immer dazu denken. Mhm. Und wenn das Produkt im Moment so ist, wenn der Mainstream in Deutschland so ist, dass die Leute mehrheitlich skeptisch oder vielleicht skeptischer als jetzt zu ludwig Ehrheitszeiten auf die Marktwirtschaft schauen, dann wird auch der Journalismus das widerspiegeln. Also dass die Journalisten da so einen Kampf aufnehmen und sagen, wir müssen unsere Gesellschaft von etwas überzeugen, was wir als Publizisten jetzt wichtig finden, die Erwartung hätte ich gar nicht. Mhm. Ich hätte eine, persönlich eine einzige Mission eigentlich, wo ich sagen würde, so als Politikberichterstattung etwas, was mir immer wichtig war, wo es vielleicht einen kleinen Gegensatz zur Meinung äh, vieler Leser gibt. Ich glaube, ich hatte nie eine besonders parteipolitische Berichterstattung, aber immer eine sehr pro-Politiker-Berichterstattung. Mhm. Also ich habe hab ein ziemlich unzynisches Verhältnis zur Politik. Und ich finde es wichtig, so über Politiker zu schreiben, dass man grundsätzlich erstmal annimmt, dass es in der Regel Leute sind dafür, die was Gutes für ihr Land bewegen wollen. Das klingt irgendwie trivial und selbstverständlich, aber ich glaube, früher haben sich noch viel mehr Journalisten so als natürlicher Gegenpart, wenn nicht sogar Gegner, zu Politikern verstanden. Ja. Heute würde ich sagen, es gibt Jäger und Sammler, wie bei den Neandertalern. Es gibt welche, die wollen in erster Linie investigativ arbeiten und was aufdecken, das ist total wichtig. Aber vielleicht noch wichtiger als früher ist, sind diejenigen, die einfach auch nochmal erklären, wie das ganze System funktioniert, warum Politiker so sind, wie sie sind und damit auch zu einer Akzeptanz äh, beitragen von Verhaltensweisen, wo manche Leute den Kopf drüber schütteln. Also sagen, warum redet da jetzt jemand so verschwimmelt oder warum dauert irgendwas so lange? Ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe von Journalismus, auch gerade im Lokalen, so, wenn es um Kommunalpolitiker geht, den schwerer, äh, die es schwerer haben als früher, die zum Teil also massive Bedrohungen und so aushalten müssen und das ist so das, wo ich persönlich am ehesten auch als Journalistin immer eine Mission empfunden habe, zu sagen, hm. das ist auch Teil unseres Jobs. Also die Politiker sind nicht nur die Mächtigen, sondern die sind auch hm. gleichzeitig eine Kaste, die es im Moment äh, oft extrem schwer hat. Jetzt müssen wir noch kurz oder will ich noch kurz über ähm, Ihre Stiftung. Ähm, Gerne. Seit hm. Anfang dieses Jahres 2020 Geschäftsführerin bei äh, der Harty Stiftung äh, sprechen ein Projekt, das Sie schon angedeutet haben, ist Demokratie stärken. Vielleicht können Sie dazu sagen, was Ihr Befund ist und wie Sie auf ihn reagieren wollen. Naja, dass die Demokratie in der Krise ist, ist ja klar, ähm, glaube ich, auf, auf unterschiedlichste Weise. Das zeigen die ganzen Umfragen, dass Menschen weniger Vertrauen haben. Die Repräsentanten sind unter, unter Beschuss, auch im ganz wörtlichen Sinne, blöde Metapher, gebe ich zu. Aber ähm, ja, die, die Hertie Stiftung ist eine große ähm, private Stiftung, die viele Projekte macht, die bekannt sind, ähm, wie Jugend debattiert oder die Hertie School of Governance hier in Berlin. Mhm. Und ich glaube, dass, ähm, ja, wir, wir erfinden gerade viele neue Sachen, von denen ich zum Teil auch noch gar nicht erzählen kann, aber... Ähm, wichtig ist mir, ähm, dass wir ähm, anders vielleicht als einige, die sonst so in diesem Themengebiet äh, Demokratie leben, das zum Beispiel äh, die Familienministerin Frau Giffey fördert, ja, so eine bi bisschen andere Tonlage und einen anderen Zugang zum Demokratiethema haben. Eins habe ich vorhin schon erwähnt, kein Preaching to the Converted. Mhm. Also wir wollen nicht in erster Linie diejenige, diejenigen mit Demokratiethemen beschallen, die sich sowieso schon beruflich mhm. damit beschäftigen. Ähm, für mich ist aber vor allem auch zum Beispiel sowas wie Jugend debattiert hm. beispielhaft. Das ist ein, ähm, betriebswirtschaftlich würde man sagen, das ist sowas wie unser Signature-Product. Ja. Ähm, denn da geht es darum, dass Demokratie nicht einfach das ist, was ich mir wünsche, mein Wille geschehe. Ähm, sondern Demokratie ist etwas, was Regeln und Ordnung erfordert, ähm, das ähm, bei Jugend debattiert, üben Leute im parlamentarischen System ihre Meinung zu äußern, zu streiten und lernen aber auch, dass dieser Streit irgendwann wieder vorbei ist. Die lernen, dass Politik auch was mit Frustrationstoleranz zu tun hat, dass man aushalten muss, dass man mal nicht gewinnt. Und wir sind eigentlich diejenigen, die ja, Skills, Eigenschaften, Fertigkeiten vermitteln wollen. Genauso mit der Hardy School of Governance, wo wir seit vielen Jahren versuchen, Leute darin besser zu machen, die irgendwie ähm, im Regierungsapparat eine Rolle spielen. Also man kann sagen, während sich sonst viele andere Stiftungen im Moment mit sowas wie Beteiligung, auch Alternativen zum politischen Parteiensystem beschäftigen, versuchen wir eher möglichst viele Leute fit zu machen, darin eine positive, wie proaktive geht das konkret? Rolle zu spielen. Was muss man sich konkret vorstellen, Demokratie stärken vor Ort, wo die Leute noch nicht ähm, überzeugt sind? Was, was Wie, wie stelle ich mir das vor? Irgendwo im Land passiert was? Ja, also bei Jugend debattiert machen im Moment gerade 200.000 Jugendliche in ganz Deutschland irgendwie mit und machen da ihre Schulwettbewerbe und so. Aber ich kann Ihnen mal erzählen, was ich jetzt heute Vormittag zum Beispiel gemacht habe, bevor ich hierher gekommen bin zu Ihnen. Da habe ich lauter E-Mails an Chefredakteure von Zeitungen geschrieben. Wir haben eine Stiftung, die heißt, ist eine Tochter von der ht stiftung Das ist die Startstiftung. Da fördern wir jedes Jahr über, im Moment über 500 äh, Schüler mit Migrationshintergrund. Die kriegen Geld, die kriegen bis zu 1000 Euro im Jahr für Bildung, können also für bestimmte äh, Bücher oder Reisen oder was auch immer da Geld beantragen, ähm, die kriegen Coaching, die kriegen Förderprogramme unterschiedlichster Art, es sind 3000 Alumni in ganz Deutschland und es gab ja nun nach den Morden von Hanau eine Diskussion darüber, sind unsere Medien divers genug, sitzen da nicht eigentlich nur, ist, ist da sozusagen das Land hinreichend repräsentiert auch in den Redaktionen. Und dann haben wir jetzt gesagt, okay, also das Problem werden wir nicht äh, von heute auf morgen lösen können, aber was wir machen können, ist, dass Staatsstipendiaten Redaktionen besuchen. Und zwar nicht nur so wie eine Schulklasse, die sich da einmal umschaut und sagt, ah ja, war ja interessant, hier mal sich umzugucken sondern wir wollen da wirklich Dialoge machen, wo die Schüler vorbereitet hingehen, wo die sich mit den Zeitungen vorher beschäftigen und so eine Art Blattkritik machen und wirklich in den Austausch kommen, damit die Meinungen und Sichtweisen dieser Schüler ähm, irgendwie in den Redaktionsalltag Eingang finden. Und das bitte auch nicht nur zu Fragen von Integration und Migration, weil nicht jemand, der irgendwie aus einer Flüchtlingsfamilie kommt, soll dann nur über Flucht sprechen können, gerade nicht, sondern der soll zu aktuellen Themen dieser Zeit mitreden. Ja und das versuche ich jetzt, also insofern habe ich noch ein bisschen mit Journalismus auch zu tun, weil ich versuche, mhm. <lacht> ich, also ich hatte erst gedacht, ich mache gerade andere Sachen, ich habe jetzt wirklich bewusst meinen Job gewechselt, ähm, aber ich merke eigentlich jetzt seit ich da bin, jetzt seit zwei Monaten, dass es doch auch ganz viele Verbindungen gibt, auch, auch Stiftungsarbeit ist in gewisser Weise Kommunikation, mhm. ähm, also wir versuchen halt mehr mit unseren Projekten, auch mit neuen Sachen, die wir uns ausdenken, Sensibilität dafür zu schaffen, für bestimmte Ziele, für bestimmte Demokratische Werte wollen den Diskurs beflügeln und wollen damit am Ende Leute dazu bringen, wie Sie Politiker, dass sie unsere Anliegen aufgreifen und umsetzen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank, dass Sie hier bei mir waren. Herzlichen Dank für die Einladung.